Die Erde, der einzige bekannte Ort im Universum, an dem es Leben gibt. Und der einzige Planet, in dem es verschiedene Elemente, wie Wasser, Erde, Luft und Feuer gibt. Wobei man unter Wasser auch gefrorenes Eis verstehen kann und die Mischung aus Erde und Feuersand ergibt. Warum? Was macht unseren Planeten so einzigartig? Diese, diese, jene runde Kugel ist halt so. Könnte sie aber auch anders aussehen? Zum Beispiel, wenn plötzlich die Bäume bis ins Unermessliche wachsen würden oder wenn sich die Atome der Sandmoleküle verdoppeln würden? Was würde passieren, wenn das Wasser noch flüssiger werden würde? Wie würde unsere Erde dann aussehen? Die Antwort liegt tief verborgen in der Geschichte der Erde. Gehen wir auf eine Zeitreise. Wir sehen die ersten Menschen. Kontinente auf Kollisionskurs. Und furchterregende Dinosaurier. Unser Team, mit den erfahrensten Wissenschaftlern und geistreichsten Spezialisten, hat dieses äußerst spannende Szenario konstruiert. Unsere Grafikspezialisten konnten visualisieren, wie unsere Erde aussehen würde, wenn sie nur noch aus den vier Hauptelementen bestehen würde. Das Ergebnis ist schockierend, aber faszinierend.